Hier ist das Zitat von Robert Adams. Erinnere dich immer daran, tief in deinem Herzen, dass alles gut ist und alles entfaltet sich so, wie es sollte. Es gibt nirgendwo, zu keiner Zeit, irgendwelche Fehler. Was scheint falsch was äh, falsch zu sein scheint, is your own false ist einfach nur deine eigene falsche Vorstellung. Das ist alles. Are du bist das Selbst, perfect, self. das perfekte, Selbst, Never self. Und, ah, das Selbst, das Selbst, was sich nie verändert. Nothing else exists. Nichts anderes existiert. Nichts anderes hat jemals existiert. Und nichts anderes will, wird jemals existieren. Es gibt nur das eine Selbst. Und das bist du. Genieße es. Das ist ein wunderschönes Zitat. And um if we could really understand what he's saying here wenn wir wirklich verstehen könnten, was er hier sagt, then immediately our whole life would change. Dann würde sich unser ganzes Leben sofort verändern. I see because unfortunately we've all been conditioned as we grow up. Weil unglücklicherweise sind wir alle während des Aufwachsens konditioniert worden. And we most people have a lot of structures in their mind. Und die meisten Leute, die haben viele Strukturen in ihrem Verstand, which we completely identify with, mit denen wir total identifiziert sind. That is wrong. Und ähm, das, da, deshalb haben wir so den Eindruck, dass irgendetwas verkehrt ist. I think everybody knows this. Alle kennen das vermutlich. Die meisten Leute haben diese Struktur im Verstand dass sie nicht so gut sind wie andere Leute oder dass sie nicht richtig sind oder sie sind nicht richtig genug oder nicht gut genug. Das ist so der innere Richter in uns, der ununterbrochen arbeitet. Und was Robert sagt, die Einladung, die Einladung ist, dass wenn wir sehen können, dass in jedem Augenblick, ist es, dass es total perfekt ist. Auch wenn unser Verstand uns versucht zu erzählen, dass es nicht perfekt ist, ist es dennoch okay. Und das ist sehr einfach, aber sehr schwierig zu erkennen. Because if you can imagine going into the cinema, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du gehst ins Kino, and you're a bit early the film to play, und du bist noch etwas früh, bevor der Film anfängt, then you sit down in your seat, setzt du dich in deinen Sitz, and you look up at the screen, und du schaust zur Leinwand completely blank. Die ist ganz, ganz weiß. Und nach einiger Zeit gehen die Lichter aus und sie beginnen, den Film zu projizieren. Und es ist Donnerstagabend und es gibt einen ganz tollen James-Bond-Film. Und du genießt das so sehr. Dass du am Freitag noch mal wiederkommst. Uh, Und am Freitag zeigen sie eine wunderschöne romantische Liebesgeschichte. And we've all been in the cinema. Und wir waren alle schon einmal im Kino. Und wir alle wissen perfekt, dass wenn well wir einen James Bond movie. sehen, und wir alle wissen sehr gut, dass wenn wir einen James-Bond-Film schauen, film. dauert es nicht lange, bis wir uns mit einem der Charakteren im Film äh, identifizieren. And we about the Und wir vergessen äh, ganz, dass es da eine Leinwand gibt. Some wir identif identifizieren uns mit einem bestimmten Charakter and we kind of get lost into the into the story und wir verlieren uns in der geschichte and then we come back the next night on friday night und dann kommen wir am freitagabend wieder and now again we're getting there early so again the screen is there und wir sind wieder früh da und die Leinwand ist wieder leer and we recognize it that we recognize that it's the same screen that that was there on thursday night und wir erkennen das ist dieselbe leinwand ist die schon am donnerstagabend da war and again the lights go down und dann gehen die Lichter wieder aus und es wird ein neuer Film gespielt und zwar eine Liebesgeschichte. Sehr romantisch, wunderschöne sanfte Musik und wieder identifizieren wir uns mit einem der Schauspieler in diesem Film. Und das ist eines der großen Themen in unserem Leben. Wir identifizieren uns immer mit der Geschichte. diese und diese Geschichte, die verändert sich immer. Wenn du jeden Tag in der Woche ins Kino gehst, wirst du feststellen, dass jeden Abend ein anderer Film läuft. Und wenn du rauskommst, stellst du fest, dass du dich in jeder Geschichte identifiziert hast. Und du hast nie wirklich äh, der Leinwand viel Aufmerksamkeit geschenkt. So is a lot like also das Leben ist ähm, ja, sehr stark, so wie das. Wir könnten sagen, dass die Leinwand das Selbst ist. It never die ändert sich nie. And auf this screen of the self. Und auf dieser Leinwand von dem Selbst werden unterschiedliche Geschichten und Filme projiziert. Und äh, meistens identifizieren wir uns damit. Was Robert Adams sagt, ist, also wir wollen uns nicht mit der Geschichte identifizieren, wir wollen uns mit der Leinwand identifizieren. Die sich nie verändert was er hier sagt ist nichts ist wirklich falsch nichts kann falsch sein unser leben entfaltet sich so genau wie es sich entfalten soll deshalb sagt er dass wir uns einfach in das gewahrsein hinein entspannen sollen Because our movies are constantly changing. Weil sich unsere Filme die ganze Zeit verändern. And these are Und diese Filme sind wichtig, weil sie uns eine Gelegenheit bieten, so, uns so zu erkennen, wie wir sind. So I'm very this ich bin von diesem Zitat immer wieder berührt. And then und dann gibt es dazu eine Frage, das ist ein wunderschönes Zitat, und es berührt wirklich das Selbst. Es ist sehr schwierig, das mit dem Verstand äh, zu glauben. Warum ist es so schwer? Warum möchte der Verstand nicht glauben, dass alles so, wie es ist, wirklich perfekt ist? is not the Das Problem ist wahrscheinlich nicht der Verstand, but rather our habit to identify ourselves as separate beings, sondern eher uns als getrennte Wesen äh, zu identifizieren. Who can suffer? die leiden können. Ich glaube, es ist wirklich ähm, gar nicht möglich, das mit dem Verstand zu begreifen. Nur wenn wir mal so einen Durchblick durch den Verstand äh, hatten, so einen Einblick, dass wir wissen können, dass diese ganzen Geschichten nicht das ist, was wir sind. Aber wenn du so einen kleinen Einblick hattest, dann weißt du in dir selbst, dass das, was Robert hier sagt, total wahr ist. Ob das jetzt nur ein kleiner Einblick war, der wird dann zu einer Inspiration, sich zu identifizieren, with what is true. mit dem was wahr ist. And to see That all the judgments we have in our mind, und zu sehen, dass die ganzen Urteile, die wir in unserem Verstand haben, which tell us okay, die uns sagen, dass die Dinge eigentlich nicht in Ordnung sind, have them model, und dass wir sie irgendwie verändern müssen, that these are just uh, the conditioned um, ideas that we accumulated as we grew up. We can say from our conditioning dass das einfach nur so konditionierte Vorstellungen sind, die wir aufgefangen haben während des Aufwachsens. Has, has um, Und jeder hat so etwas andere Konditionierung. Aber grundsätzlich glauben wir alle, dass wir getrennt sind. Obwohl wir wirklich eins sind mit der Existenz. Und dass alles ist. Und alles ist okay.